Ich hoffe, jetzt können alle die Präsentation sehen und äh, dann würde ich Sie willkommen heißen zur Präsentation die Zukunft der Printwerbemittel bei der Lusini. Leider können wir heute nicht persönlich vor Ort sein, aber wir hoffen, dass wir trotzdem auch so Ihnen einen guten Einblick in unser Projekt geben können. Ähm, kurz vorab äh, eine kleine Information, wie wir den äh, Vortrag aufgeteilt haben. Wir würden zuerst äh, ein paar Worte über uns und die Lucini sagen. Dann geht es direkt weiter mit der Ausgangssituation, dem Projektziel der automatisierten Katalogproduktion und am Ende beschreiben wir dann das Vorgehen des Projektes inklusive der Zeitachse. Genau. Ja, zuerst ein paar Worte zu mir. Mein Name ist Nicole Reinwald Ich verantworte das Projekt zur Einführung der automatisierten Werbemittelproduktion bei der Lucini. Wenn ich nicht an diesem Projekt arbeite, dann arbeite ich in der Abteilung äh, Marketing Creation. Da man ein solches Projekt äh, nicht alleine stemmen kann, hatte ich intern als auch extern ähm, großartige Unterstützung bei der Umsetzung. Einen dieser Unterstützer würde ich Ihnen jetzt gern vorstellen, das ist der Herr Schneider, äh, der IT-Projektleiter und Applikationsbetreuer für das PIMAM-System. Er hat vor vier Jahren äh, bei der Lucini das PIMAM-System eingeführt und betreut es jetzt seitdem. Halt aber bevor ich das Wort an Herrn Schneider übergebe, würde ich Ihnen jetzt gerne ein bisschen was über die Lucini, die Ausgangssituation und die entstandenen Aufgaben und Ziele erklären. Ja, Herr Schneider und ich, wir arbeiten bei der Lucini GmbH, das ist ein weltweit operierendes Versandhandelunternehmen für Hotellerie- und Gastronomiebranche. Unser Stammsitz ist im Bayerischen Wertingen, ich weiß nicht, das werden wahrscheinlich wenige hier Anwesende kennen. Wir haben ca äh, 40.000 Artikel und rund 600 Beschäftigte in Deutschland. Wir haben auch noch sieben weitere Standorte in Deutschland äh, in Europa und sind dort auch Marktführer. Wir versenden äh, in neun unterschiedlichen Sprachen ca zehn Werbemittel. Die Seitenumfänge äh, variieren von der Anstoßkette, unser aktuell größtes Werbemittel hat über 800 Seiten. Das ist unser Hauptkatalog und somit dann auch der dickste Katalog. Die anderen sind eher kleinere Auszüge davon. Ja, wer ist denn die Lusini überhaupt? Äh, die Lusini hat mehrere Marken, äh, unter der wir auftreten. Das ist zum einen die Vega, das ist der innovative Partner im Bereich Hardware. Äh, die Jobline, die hat Berufsbegleitung und liefert Trendfunktionen für Küche, Service und Empfang. Die RWM, das ist der Textilprofil für Tisch, Bett und Badezimmer. Und zu guter Letzt noch die Pulsiva, das ist der Discounter bei der Lucini, Der bietet vom Sortiment her alles, was die anderen bisher genannten Marken auch geliefert haben, bloß nicht in der Sortimentsbreite, äh Tiefe. Ähm, zu Beginn des Projektes hatte jede Marke ihr eigenes Katalogdesign. Das sieht man jetzt hier auf der rechten Seite, die vier Kataloge. Mittlerweile vereinen sich aber die Marken Vega, Erwin und Jobline in einem Katalog unter der Lucini. Das ist dann der auf der linken Seite. Und Pulsiva bleibt weiterhin als eigenes Werbemittel bestehen. Somit benötigen wir also zwei Katalogdesigns, die wir alles mit der gleichen ähm, Produktion und mit dem gleichen Programm ähm, gestalten möchten. Begonnen haben wir das Projekt mit der Pulsiva da hier das Sortiment alles beinhaltet, was die anderen Marken auch haben. Sprich, der Katalog, der hat auch einen geringeren Seitenumfang und das ist relativ gut, um das ähm, ja, mit so einem Projekt beginnen zu können, aber er deckt trotzdem das komplette Sortiment ab, sodass wir dann auch schön auf die anderen Marken ausrollen können. Hier noch kurz die Historie der Lucini. Die Gründung war im Jahr 1987 mit der RWM. 1993 ging es dann weiter mit der Marke Weka. Bis 2008 hat dann die Internationalisierung stattgefunden, in Österreich, Frankreich, Schweiz, Spanien, Schweden, Italien und Niederlande. Da hatten wir also ziemlich viel vor. 2008 wurde die Lusini dann gegründet und 2013 hat man dann noch nach Norwegen internationalisiert. 2015 kamen dann noch die Länder Belgien und Luxemburg dazu und 2016 ist dann auch die Marke Pulsiva International aufgetreten. Ja, wo kommen wir her? Bis Ende 2018 haben wir bei unseren Werbemitteln alle Informationen, wie zum Beispiel Beschreibungstexte, Preise und Bestellschemen, noch komplett manuell gepflegt. Das hatte natürlich einige Nachteile. Wir konnten unsere Daten kurzfristig nicht aktualisieren und somit nicht zeitnah auf den Markt reagieren. Ebenso mussten wir unsere Daten doppelt pflegen. Einmal in den Printwerbemitteln und einmal in der Datenbank, wo wir für online ausgeleitet haben. Und das hatte natürlich eine hohe Fehleranfälligkeit zufolge, wodurch auch der Zeitaufwand enorm groß war und wir lange Produktionszeiten hatten. Aus dem Grund haben wir das Projekt automatisierte Katalogproduktion ins Leben gerufen. Ja, warum erst jetzt? Ähm, unsere Produkte, die haben eine sehr hohe Diversität mit ziemlich vielen Attributen, welche auch noch in den Katalogen in zehn unterschiedlichen Länderversionen untergebracht werden müssen. Und wir hatten Bedenken, dass wir unsere Einzigartigkeit der Marke verlieren. Aber die bereits genannten Nachteile, äh, sowie die Entwicklung der Märkte und der Kommunikationskanäle und das daraus geänderte Kaufverhalten hat uns einfach die Notwendigkeit aufgezeigt, dass wir hier schneller am Markt sein müssen, schneller ähm, Kataloge an den Kunden bringen müssen. Und auch das Thema Individualisierung spielt natürlich da auch eine Rolle. Wenn man hier mal was aufgebaut hat, kann man natürlich hier auch weiter fortfahren. Ja, unser Projektziel. Was wollten wir nun erreichen? Wir wollten ein einfaches Vorgehen indem man per Drag Drop Produkte in ein Layout-Briefing-Modul auf ein fortdefiniertes Seitenlayout zieht. Die äh, oben bereits genannten Informationen, ähm, die werden dann automatisch mit Hilfe von einem dynamischen Template gelayoutet und kommen alle aus der PIM und dem ERP-System. Somit können wir dann durch einen Klick die Länderversionen erstellen, äh, sodass die dann vollautomatisiert erstellt werden können. Was war dazu nötig? Zuerst war die Evaluierung der Software für den Prozess notwendig. Danach die Einführung des digitalen Produktionsprozesses, sprich das heißt von der Produktführung über die Seitenbelegung bis hin zur höchstmöglichen automatischen Ausleitung. Dazu mussten wir ein CD-konformes Produkt- und Seitentemplate für alle unsere Marken entwerfen, welches dann vollautomatisiert die Länderversion erstellen kann. Das Projekt machen wir zusammen mit unserem Partner von Werk 2, SDZ Ecom und der Werbeagentur Herbstkind aus Fürth. Wir haben das Projekt in zwei Schritte eingeteilt. Das Vorgehen hat sich auch im Nachgang als sehr wichtig herausgestellt, dass wir diese zwei Schritte gegangen sind. Wir haben im ersten Schritt die manuelle Platzhalterverknüpfung hier konnten wir unsere Daten bereinigen und prüfen, ob auch alle Daten richtig und vollständig in unserer Datenbank vorhanden sind. Und falls nicht, konnten wir diese noch einpflegen. Das hat dann doch etwas mehr ähm, ja, Mühen und Aufwand gekostet, als wir uns vorerst vorgestellt hatten. Ähm, und der zweite Schritt, der war dann die vollautomatische Ausleitung. Herr Schneider wird Ihnen jetzt genau erklären, was äh, sich hinter diesen Schritten verbirgt. So Ja, wie schon erwähnt, unser erster Schritt war es, ähm, den Content manuell zu verknüpfen. Ähm, dabei haben wir das Layout der InDesign-Dokumente erstmal händisch erstellt. Anschließend wurden alle produktrelevanten Informationen händisch mit dem print modul verknüpft. Für alle Verknüpfungen waren drei Teilschritte notwendig. Ähm, zum einen die Auswahl des Produktes, die Auswahl des Attributs und die Auswahl der Sprache, welche wir über Ebenen realisiert hatten. Vorteil bei diesem Vorgehen war, dass wir den Content Stück für Stück äh, printgerecht ja, angepasst oder verbessert hatten und das Ganze in unserer PIM. Korrekturen durch die Landesübersetzer ähm, haben auf allen Sprachebenen stattgefunden und sind dieses Mal nicht ins InDesign-Dokument geflossen, sondern gingen dann eben direkt in die pim sodass äh, nach einer Aktualisierung die korrekten Ergebnisse dann gezogen werden konnten. Dabei haben sich nicht nur Attribute angepasst, sondern ähm, es wurde teilweise auch das ganze Produktdatenmodell entsprechend äh, umgebaut, optimiert, was auch wiederum Vorteile ähm, für andere Ausgabekanäle hatte, wie zum Beispiel unserem Online-Shop. Gut. Nachdem wir die Produktdaten durch die manuelle Platzhalterverknüpfung ähm, ja, printkompatibel äh, gemacht hatten, sind wir dann den zweiten Schritt angegangen, nämlich die vollautomatische Ausleitung. Ziel war es hier, dass wir unserem Category Management, ähm, also sprich unserem Einkauf, äh, eine Möglichkeit bieten, Seiten ohne InDesign Kenntnisse aufbauen zu können. Der Category Manager sollte über eine UI stets in der Lage sein, durch Drag and Drop seine Produkte eben auf seine Seiten zu ziehen. Auf der anderen Seite wollten wir äh, dem Grafiker mehr Zeit zur grafischen Gestaltung einräumen und von stressigen oder äh, unpassenden Content-Themen einfach entlasten. Mit der sogenannten Dynamischen Mit sogenannten dynamischen Produkttemplates haben wir dann es geschafft, dass wir das Ganze mit nur einem Produkttemplate ähm, umsetzen können. Also unter Dynamisch äh, verstehen wir hier die automatische Anpassung an, das, an die Größenverhältnisse des freien möglichen Platzes. Außerdem werden aufgrund dessen dann auch die Menge der Attribute entsprechend ausgeleitet. Eine Möglichkeit zur Übernahme von Doppelseiten, Einzelseiten und bereits gestalteten Produkttemplates äh, war uns in diesem Zusammenhang sehr wichtig, da wir in unseren Katalogen, ähm, wie wir es vorhin von der Nicole schon gehört hatten, bis zu 80% Prozent Übernahmeseiten von Vorjahreskatalogen haben. Hier nutzen wir die Snippet-Funktionalitäten der Print -Suite dort kann der Category Manager die Gestaltung bereits fertig gestaltete Produkte aus älteren Dokumenten auswählen und für die aktuelle Verplanung eben benutzen. Auf der Folie sieht man, welche Flexibilitäten standardmäßiges neuen Raster als Seitentemplate bietet, also wenn man in der Lage ist, dynamisch die Größe der einzelnen Produkte zu verändern bei einem einzigen Produkttemplate. Ein Seitentemplate mit einem dynamischen Produkttemplate lässt hier großen Spielraum bei der Gestaltung einer Seite. Hier sieht man weitere Beispiele mit der Preview-Ansicht in der Print -Suite. Ähm, beispielsweise auf der linken Doppelseite äh, handelt es sich um ein 2- auf 4 Raster, welches mit 6 Produkten anstatt mit 8 möglichen Produkten befüllt wurde. Die zwei oberen Besteckserien sind hervorgehoben und nehmen doppelt so viel Platz ein wie die vier Produkte unterhalb. Auf der rechten Doppelseite wurde ein 4- auf 5 Raster verwendet. Die ersten beiden Reihen werden für ein Milieubild verwendet. In den restlichen unteren Reihen werden die Produkte regulär dargestellt und erklärt. Ebenfalls äh, war es uns sehr wichtig, dass der Prozess äh, zwischen den Abteilungen Software gestützt funktioniert. Ohne jetzt im Detail auf den äh, Workflow einzugehen wird hier, denke ich, ganz gut deutlich, dass es zwischen den Abteilungen der Grafik, Category Management, Print Management viele Einzelschritte gibt, die bei der Erstellung von unseren Printkatalogen nötig sind. Außerdem findet der Workflow-gestützte Prozess nicht nur auf der Objektebene der Doppelseiten statt, sondern eben auch auf Kapiteln und ganzen Publikationen. Zur Zeitachse. Äh, man kann hier auf dem Zeitstrahl Folgendes erkennen, vom Februar bis August 2019 äh, waren wir damit beschäftigt, die Publikation, äh, oder Publikationen für die Marke Pulsiva über die manuelle Platzhalterverknüpfung hinzubekommen. Von Juni 2019 bis Januar 2020 sind wir dann die großen Kataloge der großen Marken angegangen, Vega, RWNM und Shopline und haben dann über mehrere Anläufe oder Iterationen eben die Kataloge während des Projekts dann auch so produzieren können. Von Juni 2019 bis heute sind wir dabei, die Printsuite im vollen Umfang zu nutzen, Meilensteine waren hier ab April 2020 äh, unsere funktionierenden äh, Produkttemplates. Im Mai letzten Jahres konnten wir dann auch die Bestellschemen ausleiten. Zu den Corona-Hochzeiten ähm, verlor das Projekt leider an Fahrt. Ähm, Ursache dafür waren Kurzarbeit und somit auch das Aussetzen mancher Kataloge. Aber Trotz allem äh, konnten wir dann im Juni 2020 die dynamischen Produkttemplates ähm, umsetzen und haben dann hier auch die Snippet Funktionalität äh, fertiggestellt. Ja, seit kurzem funktioniert bei uns der Workflow und die Schulungen haben im Sommer gestartet. Gut, das war's zum Thema automatische Werbemittelproduktion bei der Lusini. Danke fürs Zuhören. Okay. So, das, äh, das ist Ihr Applaus. Wunderbar. Ja, Frau, äh, Frau Greinwald, Herr Schneider, vielen, vielen Dank für den wirklich super interessanten Vortrag. Es äh, hat Spaß gemacht zuzuhören. Ähm, ich frage jetzt mal hier in die Runde. Wir sind natürlich äh, ganz wild darauf, von Ihnen noch irgendwelche Fragen zu hören. Und ich spiele hier mal den, den, den Moderator oder vielleicht den Souffleur, falls das drüben nicht ankommen sollte. Ähm, irgendwelche Fragen zu dem Thema? Ja, das ist jetzt nicht ganz so viel. Ähm, ja, bitte, dort. Äh, okay, äh, haben Sie es verstanden auf, auf Ihrer Seite? Es geht um Produkttexte. Ja, ja, ja. ja. Ah, ich ich, ich versuche kurz zu übersetzen. Also äh, Sie hatten im Laufe Ihres Vortrags erwähnt, dass, ähm, dass es so war, dass Sie anfangs die Texte doppelt gepflegt haben. Also einmal im Prinzip für den layout und einmal für die, ähm, für die Ausspielung der Daten in, in den Online-Shops beispielsweise. Und äh, die Frage, die jetzt hier gestellt worden ist, äh, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch lege, war, hat sich das im Laufe des Projektes erledigt? Haben wir jetzt eine gemeinsame Datenquelle zwischen, zwischen äh, Katalogtexten und äh, Online-Texten? Ja, genau. Das hat sich komplett erledigt. Wir ziehen die Texte nur noch aus unserer Datenbank und Textänderungen werden aktuell auch nur noch in unsere Datenbank gepflegt. Die gehen dann auch direkt in einen automatischen Übersetzungsprozess, sodass, wenn wichtige Informationen ergänzt wurden, diese direkt an die Länder übergeben werden, die den Text auch mit einpflegen, sodass wir hier auch keine Kommunikation zwischen Category-Management beziehungsweise Einkauf und den Ländern mehr haben, sodass sie dann wissen, okay, ich muss gucken und prüfen, sondern das passiert mittlerweile alle automatisch in der Datenbank. Okay, wunderbar, ja. vielen genau. Dank. Auch die Möglichkeit, die Zeit, Online- und Printtexte separat zu pflegen, falls es da Unterschiede geben sollte, dass man online etwas mehr Platz benötigt, weil man ja doch nicht den die Einschränkung auf der jeweiligen Seite hat, kann man da natürlich unterschiedliche Texte pflegen. Die Frage hätte ich nämlich jetzt genau auch noch gestellt, weil im echten Leben ist es ja nun häufig so, dass wir sagen, wir haben im Bereich Print natürlich eine gewisse Endlichkeit, was das Medium angeht. Irgendwann mal ist auch der 800 Seiten Katalog zu Ende und wie handeln Sie das Thema eben halt dafür sagen, wir haben im Bereich Shop eben halt dementsprechend längere Texte, aber Sie haben es wunderbar beantwortet, vielen, vielen Dank. Noch weitere Fragen hier? Können Sie sagen oder haben Sie schon Erfahrung, um wie viel schneller Sie in dem Prozess jetzt geworden sind durch die automatische Erstellung der Werbemittel? Kann das an? Ja. Ah, okay. Ich habe es verstanden. Ah, okay. Ich kann gerne antworten. Also, wir sind aktuell bei einer Zeitersparnis, würde ich sagen, von 50 Prozent. Ähm, schon allein durch die manuelle Platzhalterverknüpfung haben wir, glaube ich, so 40 Prozent, 30 bis 40 Prozent Zeitersparnis äh, gehabt. Und durch die Ausleitung sind wir jetzt momentan bei 50 Prozent, würde ich sagen, wobei wir natürlich noch am Anfang sind. Ähm, es sind so die ersten Kataloge, die gerade äh, mit der Suite produziert werden. Und man muss sagen, das ist natürlich ein Lernprozess. Äh, jeder Klick muss noch gut überlegt sein. Das muss so erst ins, äh, ins Blut übergehen, sagen wir mal so, bis wir schätzungsweise irgendwann mal bei 60 bis 70 Prozent Ersparnis angekommen sind. Ja, aber 60 bis 70 Prozent, das ist eine gewaltige Zahl. So, nächste Frage, hier. jetzt nimmst du ein bisschen Fahrt auf. Ja, genau, jetzt geht's es los. Ähm, die Tabelle. Ähm, äh, die die Layoutgestaltung, gestaltung also das Design, ne? äh, machen das, macht das die Werbeagentur oder machen sie das hinaus? Also vorab gefragt. Äh, und dann ist die Frage, wie war die Akzeptanz äh, bei den Beteiligten? Da sind ja jetzt also auch Prozesse ja weggefahren und so weiter. Okay, Frau Greinwald, ist es angekommen? Ja, es ist angekommen? Äh, sowohl als auch extern. Also wir haben sowohl intern Grafiker, die damit arbeiten. Wir arbeiten hier aber auch mit der Werbeagentur Herzkin zusammen, die uns ja auch bei äh, dem ganzen Projekt mit unterstützt, die auch Layouten äh, und da komplett äh, mit integriert sind. Ähm, die Akzeptanz des Projektes war äh, sehr groß. Ähm, wir haben natürlich stark die Werbetrommel dafür auch gerührt, ähm, was dann am Endeffekt dann für Erleichterungen für den äh, einzelnen äh, Mitarbeiter äh, rauskommt. Ähm, natürlich war skeptisch da, Skeptik da. Ähm, man hat sich gut überlegt, was man wann, wie ähm, äh, macht und vorbereitet. Und man muss auch sagen, wir haben sehr viel Wert auf Schulung und Information gelegt. Also. Ähm, alle regelmäßig darüber informiert, über den aktuellen Fortschritt, äh, ihnen regelmäßig einen Einblick in das Projekt gezeigt, wo wir momentan stehen, was die Vorteile sind. Wir haben verschiedene Inforunden gedreht, dass wir gesagt haben, okay, wir äh, sammeln die Verbesserungsvorschläge ein, was können wir denn noch ändern, äh, dass wir hier wirklich auf den Dialog gegangen sind. Und dadurch war die Akzeptanz sehr groß, weil man sich, äh, wie gesagt, die Zeitersparnis dadurch auch erhofft und ähm, wir schneller vorankommen. Wunderbar. Vielen Dank für die Antwort. Weitere Fragen noch? Ja, wohl. Geht ihr weiter? Ich gehe mal kurz zum, ja. zum Laptop. Vielleicht passt das besser? Ich wiederhole die Frage mal. Äh, Frau Greinwald, vorhin führten ja, Sie aus, dass wir äh, im Moment, im momentan eine, eine Ersparnis von 40 Prozent haben. Aktuell Stand heute. Ähm, war das nicht soweit richtig? Ist das richtig, genau. richtig angekommen? Genau. Okay. Ähm, weil ich frage, Aber das war auch letztendlich, so wie ich Sie verstanden habe, auch nur ein Zwischenschritt. Also Sie gehen wirklich dorthin und sagen, ja, doch 60, 70 Prozent an, an, ja, doch an Zeitersparnis ist durchaus machbar. Das sind Ihre Ziele, die Sie jetzt quasi ins, äh, gerade ins Auge fassen. Genau. Also ähm, die manuelle Platzzahl der Verknüpfung hat natürlich schon sehr viel gebracht, weil die der Version erstellt, was passiert ist. Wir haben da keine oder am Anfang, also der erste Katalog hatte eigentlich keine Zeitersparnis bei der Layout Erstellung der deutschen Variante. Wir haben aber dann die Zeitersparnis wieder reingeholt durch ähm, die Länderversion, weil man hier einfach auf Knöpfchen drückt und alle Informationen werden vom Prinzip her automatisch in der Datenbank übersetzt, weil der Übersetzungsprozess vorher schon stattgefunden hat der zweite Katalog, den wir dann mit der manuellen Platzhalterverknüpfung äh, erstellt haben, der ging natürlich dann wesentlich schneller, weil man nicht alles nochmal einzeln mit äh, der Datenbank verknüpfen musste. Also der erste Schritt ist immer der härteste, einmal wirklich jede Information mit der Datenbank zu verknüpfen, gucken, wo kriege ich diese Information her. Der zweite Vorgang war dann schon wirklich viel leichter, dass ich sage, allein mit der manuellen Platz Teil der Verknüpfung haben wir eine 40-prozentige Einsparung. Den Rest erhoffen wir uns jetzt durch die ähm, automatische Ausleitung, dass wir hier sagen, okay, wenn die Produkte mal per Drag-and-Drop auf die Seite gezogen werden, hat der Grafiker nur noch ähm, die, hat gestalterische Freiheit der Preis landet immer oben, das Bestellschema wird automatisch aufgebaut und muss vom Grafiken nicht nochmal neu gebaut werden. Und natürlich können wir, so wie der Herr Schneider vorher gesagt hat, wir haben ziemlich viele Übernahmen, können wirklich die Produkte, die wir schon einmal in einem Katalog mit dem Vorgang produziert haben, einfach übernehmen und die sind dann auch schon komplett fertig gelayoutet und da muss man eigentlich gar nicht mehr drüber schauen, weil die Inhalte werden ja auch automatisch aktualisiert. Sprich, wenn das Category Management den Preis geändert hat, einen Produkttext abgeändert hat, hat, dann aktualisiert er sich eh schon komplett automatisch und auch das Category Management äh, kann darauf vertrauen, dass sie den Text nicht nochmal lesen müssen, weil wenn er in der Datenbank richtig gepflegt ist, kommt er jetzt auch richtig im Katalog raus, sprich man braucht sich keinen Merker mehr setzen, da muss ich darauf achten dass ich im Katalog prüfe, ob der Text richtig ist und dieses Vertrauen hat sich jetzt im Laufe der Zeit wirklich äh, gefestigt, am Anfang hat jeder noch alles überprüft, was er in der Datenbank geändert hat hat geguckt, ob sich das auch wirklich im Katalog geändert hat das hat ein bisschen gedauert, bis hier das Vertrauen aufgebaut war. Mittlerweile ist es aber so, dass wir Preise kurz, bevor das Ganze in den Druck geht, noch einmal aktualisieren und nur stichprobenartig einzelne Seiten kurz prüfen, ob sie Aktualisierung mit angenommen hat. Genau. Von okay. dem her. Ziel ist 60 bis 70 Prozent. Super. Vielen, vielen Dank für die Antwort. No, okay, ich glaube, dann Sie sich jetzt hier auch so mit Ihrer Ausführung noch so die eine oder andere weitere Frage letztendlich erledigt. Ja, also ähm, auch, auch speziell natürlich, wie Sie gerade sagten, ähm, 80 Prozent Seitenübernahme. Also, ich, ich selber komme auch aus dem Versandhandel vor langer, langer Zeit und ich kann das auch nur bestätigen, dass es in der Tat diese 80 Prozent ist, also Real Life, kann man nicht anders sagen, weil man erfindet nicht jedes Mal bei einer Produktseite das Rad neu. Mhm. Und es ist dann wirklich in der Tat nur, es ist eine komplette Übernahme. Es gibt einen Klick, Preise aktualisieren und dann werden dementsprechend die neuen Preise aus der Datenbank gezogen. Okay, vielleicht noch eine weitere Frage, bevor wir hier gleich schließen werden. Ja, noch mal eine. Die Frage war, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, zum Thema Snippets, den Einsatz von Snippets. Inwiefern können Sie sagen, ähm, wirkt sich das in ihrer tagtäglichen Arbeit aus und wird das auch so die Funktionalität tatsächlich eingesetzt? So, das ist ja, glaube ich, wie wir das verstanden haben, noch äh, relativ neu bei Lusini. Das ist relativ neu und äh, wir haben, also von den Snippets werden wir erst die in der nächsten Katalogproduktion äh, davon profitieren. Weil äh, wir müssen jetzt natürlich erstmal alles anlegen, gestalten, damit wir das dann für die nächsten Kataloge übernehmen können. Also wir haben jetzt noch nicht so viele Kataloge damit erstellt. Äh, wir haben ja jetzt erst ähm, vor zwei Monaten die Categories äh, geschult. Also das wird sich noch zeigen. Da sind wir selber gespannt, wie die Akzeptanz ist okay. und wie oft es dann Einsatz findet. Okay. Warte. War, war da noch eine zweite Frage dabei? Nein, ich glaube, das war es jetzt soweit. Okay. Doch, doch, doch, einer. Es nimmt kein Ende heute. Ja. Also hier kam die Frage auf, inwiefern bei Ihnen im Haus letztendlich es Diskussionen gibt, wie sich die Printkataloge in, in Zukunft wirklich entwickeln werden. Wie, wie, wie sieht es aus mit dem, mit dem Einsatz oder der Erscheinungshäufigkeit des sogenannten Big Books, also des Hauptkataloges, gibt es da zum einen vielleicht einen Trend hin zu, zu Ausschusskatalogen, zu, zu Sonderkatalogen oder vielleicht auch den Gedanken, naja, vielleicht brauchen wir den einen oder anderen Teilkataloge, Teilkataloge das meine ich mit Ausschusskatalogen, ja, oder vielleicht gibt es auch irgendwann mal den einen oder anderen Printkatalog gar nicht mehr, weil es einfach letztendlich ähm, ökonomisch sinnvoller ist, das Ganze nur noch irgendwie im Web laufen zu lassen. Ja, ich muss jetzt ein bisschen schmunzeln, weil genau diese Frage haben wir uns Anfang des Jahres auch gestellt und ein zusätzliches kleines Projekt gegründet, das hieß die Zukunft der Printwerbemittel bei Lucini. Wir haben verschiedene Analysen durchgeführt und mal versucht in die Zukunft zu gucken, was man natürlich so immer nicht genau sagen kann. Ähm, wir sind zu der Entscheidung gekommen, dass es für uns aktuell noch sehr wichtig ist, den Printkatalog ähm, zu versenden und auch noch einen Jahreskatalog zu machen. Wir fahr-, fahren aber jetzt dieses Jahr so, dass wir schon verschiedene Tests machen, dass wir einen Hauptkatalog äh, testen gegen einen Zielgruppenkatalog, wir testen einen... Äh, normalen Katalog gegen ein Trendmagazin, also eher in diesen Magazinkarakter hineinzugehen mit verschiedenen Content-Informationen. Wir testen einen Katalog versus eine Produktkarte, äh, Postkarte ähm, oder einen dickeren Katalog versus einen dünneren Katalog. Also wir haben da für dieses Jahr einige Tests aufgeführt, ähm, sind aber zu dem Ergebnis dass wir äh, gekommen, dass wir auf Print nicht verzichten möchten. Dass es für uns ein sehr wichtiges ähm, Werbemittel ist, um unsere Kunden zu erreichen, um Inspiration zu geben. Ähm, wir verkaufen ja dann doch auch Produkte, die ähm, nicht nur, ich sag mal, Schrauben sind. Ähm, sondern die man wirklich vielleicht in einem gewissen Umfeld sehen möchte, wo die Dekoration zur Ausstattung, zu den Möbeln passen muss. Von dem her haben wir für uns entschieden, dass es für uns sehr wichtig ist, unseren Kunden die Trends wiederzugeben, Inspiration zu geben, ihm die Möglichkeit aufzuzeigen, was wir dann alles zu bieten haben. Aber ja, eine sehr spannende Frage und wenn da jemand mehr weiß, gerne Info an uns, dann könnten wir uns die ganzen Tests sparen. Aber wir gucken mal, was bei unseren Tests rausgekommen ist, wenn wir die nächstes Jahr alles durchführen. Ja, perfekte Antwort. Schönen Dank. Okay, ich glaube wir haben es. Ähm, Frau Greinwald, Herr Schneider. Vielen, vielen Dank wirklich für den super interessanten Vortrag. Das hat absolut Spaß gemacht, ähm, auch von von äh, hier von unserem Team bei, bei Werk 2 und von den Teilnehmern hier. Äh, ich wünsche Ihnen noch einen schönen guten Tag und ähm, bis zum nächsten Mal und dann hoffentlich live hier direkt bei uns vor Ort. Alles klar, vielen Dank auch von unserer Seite Danke. und noch einen schönen Tag und Abend. Schönen Abend. Tschüss. Tschüss.